Hallo und Willkommen zu The Legend of Zelda. Der allererste Teil der Zelda Reihe. Man kennt ihn sicherlich damals für das NES erschienen im Jahr 1986 und ja hier kommt die kleine Story für euch. The Legend of Zelda. Many years ago Prince Darkness Ganon stole one of the Triforce Wolf's power. Princess Zelda had one of the Triforce Wolf wisdom She divided into 8 units to hide it from Ganon, before she was captured. Go find the 8 units link to save her. Ja. Sehr sehr einfache Story. Zelda hat einfach das 8 Stücke zerteilt und wir müssen die sammeln, um sie zu retten. Und hier sehen wir schon mal alle Items im Spiel, soweit ich weiß und ja, ist ein kleiner Spoiler aufs Spiel, aber okay, warum nicht? Und, ja, das Spiel, ich werde es zu 100% spielen. Sprich, ich werde das Spiel natürlich durchspielen. Ich werde, ähm, alle Bosse be besiegen und so weiter und so fort. Ich werde alle Herzteile, beziehungsweise in dem Spiel sind es nur Herzcontainer sammeln. Und please look up the manual for details, ähm, ja. Es gibt kaum Textboxen in dem Spiel. Und, ähm, oh, wie, wie funktioniert das? Warum habe ich... Oh, ich habe... Ach, ich habe eine Testdatei gemacht eben schon mal. Ähm, ähm, passt Rocky da rein? Ich weiß nicht, ob das passt. Vielleicht passt es ja. Ah, das K und das Y. Ist das so richtig? Geht es so ins Abenteuer? Oh ja, da beginnt unser Abenteuer total cool und so. Und ja, ich werde alle Herzcontainer sammeln, alle Items sammeln und so weiter. Ähm. Um, ja. It's dangerous to go alone, take this. Ja, wir kriegen unser schönes Schwert. Ein ganz normales Schwert. Das aber auch Feuer verschießt. Lol. Warum kann ich ihn hier nicht. Jetzt muss ich bar. Rewand, okay. Aha. Egal, ich bin weg. Auf jeden Fall, ich werde jetzt natürlich nicht alle ähm, Geheimnisse und so absuchen, weil das ist halt einfach krank in dem Spiel. Ähm, weil es einfach so viel Arbeit ist. Aber, ja, lieber mache ich es so. Das ist, glaube ich, erstmal besser, wenn ich einfach nur die Herzcontainer sammle. So, und wir müssen jetzt eigentlich schon direkt zum ersten Dungeon. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, was ich jetzt machen könnte. Dann gehe ich einfach zum ersten Dungeon. Der hier im Norden ist. Oh mein Gott. Erste Gegner, die wir bekämpfen. Und es kommen die ganzen... Oh mein Gott. blöden Gegner. Von denen ich den Namen... Von denen ich den Namen gar nicht weiß. Ich glaube, es gibt ein paar... Ja, das sind zum Beispiel die Octoroks, Die kennt man ja doch. Sind doch recht bekannte Gegner. Aus Zelda. Oh mein Gott, der hat... Oh, ich hab Bomben. Ja, toll. Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Ich glaube, ich bin gleich beim Dungeon. Oh fuck. Jetzt geht doch da weg. Ich hab ein halbes Herz. Hilfe. So, da sind wir im ersten Dungeon. Level 1. Und ich hab extrem Angst. Jetzt haben wir dieses schöne Piepsen. Ich werde eh 100 mal Game Over gehen. Also ist das eigentlich recht egal, was da jetzt hier passiert. So, wir haben hier ganz viele Federmäuse. Fuck. Hilfe. Aber wir sind schon beim ersten Dungeon. Das geht doch recht schnell. Oh mein Gott, das Viewsen nervt schon ein bisschen, aber okay. So ist das wohl. Was ist hier? Oh, ich glaube, da gibt es einen kleinen Bug. Bei den Skeletten, man sieht, dass der ein, einen Schlüssel, zu sch ja, der hat einen Schlüssel. Anscheinend gab's das, war das damals noch nicht so einfach. Oh mein Gott, Hilfe! Oh, hä? lol. Hält, hält man da die Gegner mit auf oder was? Anscheinend. Okay. Jetzt habe ich sogar zwei Schlüssel. Das glaube ich. Ja, da brauchst du einen Schlüssel für und ich ja wir haben wir haben sogar ein menü hier wir haben bomben als item aber ich weiß nicht ob ich die benutzen will oh je nein Oh nur noch ein herz schade vielleicht kriege ich ja noch irgendwo ein herz her leider nicht schade oh mein gott was, was sind denn hier so viele gegner ich weiß, also es ist eine Qual, die ich mir angetan habe, aber ich habe Bock, das Spiel auch irgendwann mal zu spielen, weil es halt doch irgendwie schon ein ikonisches Spiel ist. Ich, wobei ich habe es gespielt auf, auf'm, ich habe auf dem 3DS äh, auf der virtuellen Konsole. Aber Leute, spielt es das nicht, dass ist so unmöglich auf dem 3DS zu spielen, finde ich zumindest. Oh mein Gott, ich bin bald tot. Geh weg, geh weg. Ich treffe echt gar nichts. Okay, gehen wir hier hoch. Oh, was sind das denn? So Blobs, einfach nur. Aber trau die nicht, die sind böse. Komm schon. Was mache ich hier? Ist das ein Schieberätsel oder was? Ah, es gibt echt Schieberätsel in dem Spiel? Cool. Eastmost Pen Peninsula is a secret. Was willst du mir sagen? Eastmost Pen Peninsula? Was soll das heißen? Ich hab keine Ahnung. Also, ja, nerv mich nicht. Oh! Okay. Okay. <lacht> das ist ja super. Wenn man, wenn man, wenn man alten Opi schlägt, dann. Ja, greift er ihn an. Also ist nicht so toll. So. Das ist hier... Oh, ist das eine Karte? Komm schon. Oh, ah, das ist der Dungeon anscheinend. Äh, da oben ist eine Sackgasse, da würde ich glaube ich als erstes gerne hingehen. Oh, da hat schon wieder ein Skelett einen Schlüssel. Oh, eine Fee, eine Fee. Oh mein Gott, geil! Au! Was zum Glück, ich dachte schon, jetzt wäre mein schönes, schöner Schwertschlag da weg. Oh, was bist du? Was bist du? Und wieder so ein Timestopper. Okay. Aber man kann hier dennoch wegkicken. Okay, und was ist hier drin? Hm. Was ist das denn? Muss das wegschieben? Oh, fuck. Tut mir leid, Leute, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem Spiel. Oh! Oh, man muss lange, man muss lange schieben, damit das klappt. Oh. oh! Ist das ein Item? Ist das ein Item? Also, das ist ein Bogen. Geil! Äh, wie wirkt wie man was aus? Ich muss erstmal ausprobieren, wie das geht. Ähm, um, ich weiß nicht. USB? Ich habe keine Ahnung, wie ich das auswähle. Ich hoffe mal, ich brauche das jetzt nicht. Ich muss das wohl nachher mal nach dem Part mal ausprobieren, wie das genau geht. Geht das vielleicht so best... Oh ja. Dieselbe Mechanik, die man auch von heutzutage kennt. Ich bin noch nicht gestorben. Ja, das ist nicht schlecht. Bin ich zufrieden mit. So, ein Raum weiter. Äh, unter mir ist noch ein Raum, den will ich noch holen. War, ich glaube, da war ja, da war ja irgendwie, war, da war doch eine Tür, oder? Wobei ich, falls ich jetzt äh, Dings brauche. Oh nein, warum respawnen die Gegner? Wobei waren das überhaupt die Gegner? Das waren doch Skelette. Hm. hm, hm, hm, hm. Komm schon. Au. Oh lol. Ein Bumerang. Okay, warum geht das jetzt? Keine Ahnung. Oder vielleicht konnte ich den nicht auswählen. Ah, ich habe einen Bumerang. Egal, ich gehe jetzt äh, zurück. Ich will nämlich wissen, was in dem Raum ist. Wobei, was könnte... Gibt es vielleicht boss in dem Spiel schon? Könnte sein. Ich, ich habe absolut keine Ahnung vom Spiel. Ich habe es zwar schon ein bisschen was zu gesehen, natürlich. Aber so viel ist es jetzt auch nicht gewesen. Und ja, das ist halt so das Problem. Bei der Sache. Ich kenne halt echt so gut wie gar nichts vom Spiel. Oh mein Gott. Au, oh, Hilfe. Komm schon. Was? Au, oh, ist das der Kompass, oder? Kann man? Ich würde gerne warten, bis... Oh mein Gott, Hilfe. Nimm das. Kann man die damit killen? Oh ja, das geht. Nimm das. Dum, dum. Also bisher macht das Spiel recht Spaß. Oh, da leuchtet jetzt oben was rot. Ist das der Boss? Es könnte jetzt... Ja, es kann, kann ja eigentlich nichts anderes sein. Oh mein Gott, Hilfe. Ich habe ein Herz. Schaffe ich den ersten Dungeon ohne einmal zu sterben? Das wäre ganz cool. Das wäre echt, wär echt cool, wenn ich den ersten Dungeon schaffen würde, ohne zu sterben. Das Spiel ist nämlich nicht, äh, ist nämlich bekannt als sehr, sehr schweres Spiel. Soweit ich weiß. Weil... Klar, die NES-Spiele damals, die waren, die waren so schwer. Aber der zweite Teil soll ja sogar noch schwerer sein. Aber jetzt kommt ja erstmal der erste Teil hier schön. Und das wird recht lustig werden, da bin ich mir sicher. Oh, ein Schlüssel. Oh mein Gott. Oh, sind sind das diese Greifhände, die man auch heutzutage kennt? Die sieht zumindest so aus. Egal, ich gehe jetzt einfach weiter. Oh mein Gott. Sonst kamen die, glaube ich, immer von oben. Hier kommen sie aus... Oh, ist das der Boss? Ach, Scheiße. Das ist ein Drache. Den Boss gab's aber nie wieder, oder? Hm... Was muss ich machen? Komm schon. Muss ich... Wie. Hä, was soll ich denn ist vielleicht. Kann ich vielleicht. Okay, es klappt nicht. Oh mein. Sein Kopf ist. Sein Kopf ist schädlich. Oh mein Gott. Fuck! Nein, am, am, am Boss gestorben. Ach nö. Oh, man schaut aber vom, vom Dungeon aus wieder. Oh, zum Glück. Aber man muss zumindest nichts mehr sagen. Weil nur die Gegner respawnen anscheinend. Wobei das tun es auch so anscheinend. Ähm, ich muss hier außen umgehen. das ist scheiße. Oh mein Gott! Ich würde gerne wirklich ohne Schaden äh, weiterkommen, weil... Ja, <lacht> dann kann ich diesen geilen Schwertwurf anwenden und dann könnte ich ihn... Ich denke mal, dass ich ihn dann aus der Ferne killen kann und das wäre eigentlich ganz cool. Aber, keine Ahnung. Irgendwas schon aufpassen Weg... Oh, oh, die haben Bumeränge. Ey, ich habe auch einen Bumerang. Ich bin auch einer von euch. Ja, zumindest, solange ihr mich nicht tötet. Oh ja, das geht. Okay. Oh! und wir haben ihn besiegt und wir haben einen Herzcontainer ja, nice und wir haben das erste Triforce. äh den ersten triforce Splitter ja geil und das im ersten Part sogar, das ist ja, das ist doch recht erfolgreich, würde ich mal so behaupten kann man denke ich nichts sagen also ich bin, ich bin zumindest zufrieden das ist glaube ich das Wichtige Au. Oh. So. Please don't kill me. Sieht man das? Oh, da sieht man es sogar. Ähm. Ich habe jetzt irgendwie eine Liste bekommen, also wo man nachgucken kann, wo man so hingehen soll. Wo man was findet. Das war auch, glaube ich, damals die offizielle ähm, Anleitung? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh mein Gott. Ich komme hier... Nicht runter. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt irgendwie ein Item holen. Hier irgendwo lang. Durch die Berge, glaube ich. Und ja, ich glaube, das gesamte Spielbrett hat 228 oder sind es 256 Felder? Ich glaube 128. Oh, perfekt. Oh, warte, vielleicht kriege ich ja von dem herz Nein, leider nicht. Kann ich ihn treffen? Nee, schade, also ich kann ihn treffen, aber Schaden macht es nicht Oh mein Gott, Hilfe Ja, ah. oh, der ist einfach aus dem Boden gekommen Wie dreist Egal, nochmal So, Herzen habe ich alles zwei was alles wird gespeichert, das ist super So, ich hole mir nämlich jetzt das Item, was das was ich da auf der Liste habe. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber egal. Ich werde es gleich rausfinden. Ich könnte zwar das Spiel komplett ohne Hilfe und Anleitung spielen, aber ich sag mal so: Das macht keinen Spaß, alles abzusuchen. Aber hier irgendwo muss es noch ein Item geben: irgendwo am, am Meer. Oh mein Gott, Hilfe. Weiß aber nicht genau wo. Komm. Schade. Hat leider nichts gebracht. Oh, ein Octorok. Oh, ich kann, ich kann... Hä, warum hat der denn... Hat der, warum hat der eben abgehört und einmal nicht? Au. Oh, Hilfe. Au, Mann. Die sind total, die sind total perfide. Hier hat nichts gebracht Oh! Ah, schon muss ich da rein Irgendwas am Meer habe ich nämlich gelesen Bei something... Äh... Uh, Bomben? Wobei da waren Pfeile hm. Ich glaube ich die Pfeile kaufen soll, nur Ich weiß es nicht Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier machen soll Naja Auf jeden Fall gucken wir mal weiter ähm, um, jetzt soll ich nämlich. Au. Das hat wehgetan. Ich glaube, nämlich jetzt mit den Bomben sollte ich die Möglichkeit haben an. Ähm. Um so. Okay. Äh. Ich sollte damit die Möglichkeit haben, jetzt glaube ich irgendwie Herzen zu sammeln. Hm, hm, hm, hm, hm. Ich weiß nur nicht wo. Dum, dum, dum. Oh mein Gott, Hilfe. Oh, hier ist anscheinend so ein großer See? Oder? Sieht ein bisschen so aus. Ähm oh, schade, das hätte ich bekommen. Ich guck mal ganz nach. Das ist sogar hier in dem Ding. Au! Wo soll ich denn hier eine Bombe legen? Oh, komm. Hier eine Bombe? Ja. Tut mir leid, dass ich auf, leider auf die Lösung ein bisschen zurückgreifen muss. Take any uh, anyone you want. Uh, natürlich den Herzcontainer. Ich glaube, wenn man jetzt die Flasche nimmt, dann kriegt man das Herz den Herzcontainer niemals wieder. Ich weiß nicht, aber ich gehe mal davon aus. So. Ähm. Geh bitte weg. Da kommt schon. Ich weiß jetzt nicht, wo der zweite Dungeon ist. Das ist ein Problem. Kann ich das ruhig durch die Gegend laufen? Oh mein Gott, ich bin, glaube ich, in der Wüste angelangt. Ja, könnte sein. Oh. Wo geht's hier hoch? Ist das eine Leiter? Das ist ein Dritter oder sowas. Oh mein Gott! Oh. Ach du Scheiße. Oh, lol. Secrets in the tree at the dead end. Was soll das heißen? Hat jemand eine Ahnung was das heißt oder Ich hab keine Ahnung Was ist hier? Oh mein Gott ich bin ohne Schaden durchgekommen Buy something äh, ich hab kein Geld Au Ja Toll <lacht> Und schon wieder tot Ich bin glaube ich dreimal Game Over gegangen oder? Egal Wir haben zwei Herzcontainer und einen Dungeon geschafft <lacht> Immerhin auf jeden Fall Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal geht es dann hier weiter bei Legend of Zelda für den NES. Vielen Dank fürs Zuschauen der Pilotfolge.